Ja, hallo, ich bin Anja und in dem Webtalk heute geht es um ein sehr spezielles, aber doch sehr wichtiges Thema rund um die Gestaltung von Lernangeboten. Es geht um Barrierefreiheit. Und zwar ähm, soll es erst ein bisschen um Barrierefreiheit, um Barrierefreiheit allgemein gehen. Was ist das überhaupt und um, um worum rede, worüber reden wir? Und ähm, dann so geht es auch so ein paar, um so ein paar Grundregeln zu vermitteln, wie ich das äh, stärker äh, unterstützen kann in Open Source und OER und auch, äh, warum das besonders gut dafür geeignet ist, ähm, barrierefreier zu werden. Ähm, dazu vielleicht ein kleiner Disclaimer zuerst. Ähm, und zwar habe ich keine Beeinträchtigung, die mich zur Zielgruppe solcher ich sag mal, größeren Barrierefreiheits- ähm, Maßnahmen beiträgt. Also ich habe eine Brille auf, ähm, die macht aber eigentlich schon alles gut, was meine Augen nicht können. Äh, das geht nicht allen so. Das heißt aber auch, ich kann mich nur schwer in, in die verschiedenen Situationen reinversetzen. Ich habe in meinem Studium mal ein, äh, ein Seminar gemacht zu barrierefreien Dokumenten, was ich irre spannend fand. Ich habe das Thema hier und da noch äh, weiterverfolgt, aber es ist einfach ein Thema, was... Ähm, uns bei der Gestaltung von Lernangeboten einfach alle angeht. Ja, also ich bin auch kein Mann und schreibe trotzdem eine männliche Form in Texte. Äh, es gehört einfach dazu, ähm, auch weil wir, wie wir später noch sehen werden, Barrierefreiheit nicht nur äh, behinderte und beeinträchtigte Personen betrifft. Ähm, weil ich möchte mit diesem Talk, also vor allem für das Thema, Thema sensibilisieren, erstmal klar machen, was ist das und was versteht man darunter und eben diese grundlegenden Regeln vermitteln, ähm, die es braucht, um Barrierefreiheit äh, zu ermöglichen. Was ist Barrierefreiheit eigentlich? Dafür gibt es eine Definition, die habe ich ein bisschen verkürzt, weil sehr viele Sachen aufzieht, im Behindertengleichstellungsgesetz in § 4. Barrierefrei sind irgendwie gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe aufwendbar, zugänglich und nutzbar sind. Das heißt, ähm, die Menschen mit Behinderung sollen keine weitere Person brauchen, um ähm, Zugang zu bestimmten Sachen, in unserem Fall, wenn es Lernangebote sein, äh, zu bekommen. Welche, welche Einschränkungen können das sein? Und zwar ähm, gibt es sehr verschiedene Einschränkungen und ähm, es gibt da auch nicht so die äh, blinden Personen, die nur das sind, so viele, die sind so teileingeschränkt. eingeschränkt, es gibt welche, die können Farben ein bisschen sehen, sie können Helligkeiten abschätzen. Ich habe das Ganze mal in vier große Gruppen eingeteilt, die wahrscheinlich für die Gestaltung von Lernangeboten am relevantesten sind. Das sind einmal die Personen, bei denen das Sehvermögen eingeschränkt ist. Das kann von, von, von einer starken Sehbeschädigung sein, bei der man, ich sag mal, nur einen größeren, größeren Ausschnitt braucht, bis hin zu völliger Blindheit. Das Hörvermögen ist ein zweiter größerer Punkt, bei dem Menschen schlecht oder nicht hören können oder einen bestimmten Teilbereich an Frequenzen nicht hören können. Es gibt äh, motorische Fähigkeiten, die eingeschränkt sein können, ähm, und einen dabei vielleicht hindern, eine Maus richtig zu bedienen oder ein Touchscreen äh, richtig zu bedienen, was vielleicht nachvollziehbar ist, wenn es eine bestimmte Schwere der Parkinson-Krankheit ist und äh, man nicht äh, gezielt auf Sachen tippen kann, wäre jetzt so ein, eine Möglichkeit oder eine Lähmung vom, vom Hals abwärts. Und ebenso, es können kognitive Fähigkeiten eingeschränkt sein. Das dem begegnen wir oft, wenn wir uns mit leichter oder einfacher Sprache auseinandersetzen, damit es Menschen, die in dem Bereich eine Beeinträchtigung haben, besser verstehen können. Und im Vorbereitung auf diesen, diesen talk habe ich gedacht, so wie viele Leute betrifft denn das? Und ich möchte euch einladen, ein bisschen mitzuraten. Wie viele schwerbehinderte Menschen könnte es denn in Deutschland geben? Und im, äh, beim Statistischen Bundesamt habe ich für 2007 die Zahl gefunden, dass es 7,8 Millionen Menschen betrifft. Ähm, das sind 9,4 Prozent der Bevölkerung. Also fast jeder Zehnte ist in irgendeiner Art äh, schwerbehindert. Äh, schwerbehindert ist man, wenn man Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis hat und äh, in den meisten Fällen 50 Prozent und mehr äh, beeinträchtigt ist in bestimmten Funktionen. Das können aber können, können Lungen, können Lungenfunktionen sein, es können sichtbare Behinderungen, es können nicht sichtbare Behinderungen sein. Ähm, ein Fakt, der auf der Seite hervorgehoben war, war, dass 25 Prozent äh, von diesen schwerbehinderten Menschen Menschen über 64 Jahre alt sind. Das heißt, äh, wenn wir Barrierefreiheit diskutieren, diskutieren wir auch zu einem, naja, nicht ganz unerheblichen ähm, Anteil ähm, Angebote für ältere Menschen auf alle Fälle. Wir müssen aber daran denken, dass wir aktuell vielleicht noch sogar noch die Möglichkeit haben oder die, die, die Situation haben, zu sagen, naja, die älteren Menschen nutzen das Internet ohnehin nicht so viel. Das bin ich sicher, das wird sich ändern und es stimmt auch heute schon gar nicht mehr so. Also ältere Menschen, spätestens seit Tablets und Smartphones, sind ganz gut im Internet unterwegs. Es geht also da nicht nur um eine Randgruppe. Ich habe aber auch noch mal geschaut, was ist denn mit ähm, Behinderungen Beeinträchtigungen, die wir jetzt äh, eher vielleicht im Hinterkopf haben, wenn wir dran denken. Und habe mal geschaut, äh, überlegt mal, wie, was denkt ihr denn, wie viele Leute sind blind oder sehbehindert? Über 50 Prozent, also nicht so wie ich hier mit, äh, wenn ich die Brille absetze, das kann ich noch ganz gut sehen äh, und muss die Augen ein bisschen zusammenkneifen, sondern Se eine starke Sehbehinderung über 50 Prozent haben. Ähm, das sind in Deutschland 0,4 Prozent. Das heißt, habt ihr eine Gruppe von 250 Menschen, ist es sehr wahrscheinlich, dass eine dabei ist. Ähm, jetzt überlegt man, wie groß eure Hochschule so ist oder eure Schule oder eure Volkshochschule oder aus welchem Kontext ihr jetzt kommt. Ähm, die sind ähm, deutlich größer und ähm, des wie, allein deswegen schon lohnt es sich, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mal abgesehen davon, dass es schlichtweg ähm, Stichweg so gehört, ich weiß gar nicht, wie ich das, ob ich das begründen muss. Ähm, Im Bereich der äh, Gehörlosigkeit oder starken Geschädigungen des Gehörs äh, könnt ihr auch mal raten, wie viele Leute das betrifft. Laut Deutschen Gehörlosenbund äh, mit einem Beitrag von 2019 sind es rund 0,1 Prozent. Das heißt, bei 1000 Leuten habe ich einen, eine oder einen dabei. Und äh, was mich sehr überrascht hat, was glaubt ihr denn, wie viel Rot, Grün, äh, sehschwächelnde Menschen dabei sind, also die Rot-Grün nicht richtig unterscheiden können. Es gibt verschiedene Arten von Farbenblindheit. Ähm, da als äh, Erkenntnis, die man vielleicht noch aus dem Biologieunterricht weiß, ist, dass Männer sehr viel stärker betroffen sind als Frauen, ähm, weil die das ähm, genetisch nicht ausgleichen können durch das 2 x chromosom ähm, Bei Männern sind es tatsächlich etwa 9%, Prozent, die Rot-Grün nicht gut oder gar nicht unterscheiden können, bei Frauen sind es 0,8%. Prozent. Also von daher, es ist jetzt kein kein Randgruppenphänomen, also man braucht eigentlich da nicht weiter diskutieren, ob das jetzt eine Sache ist, die sein muss oder nicht. Ähm, was man beim Thema Barrierefreiheit noch wissen sollte ist, und das steht auch im, im Behindertengleichstellungsgesetz, äh, hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel zulässig. Ähm, aus verschiedenen Gründen heraus gibt es verschiedene Hilfsmittel, auch für äh, beeinträchtigte Menschen mit dem Internet in im Internet gut umzugehen. Ein Grund dafür ist, das habe ich auf der Seite vom, ähm, vom Gehörlosenverbund auch äh, gelesen und auch vom Blindenverband, vom, vom hieß der, ja, glaube ich, äh, Menschen mit Beeinträchtigungen sind häufiger im Internet unterwegs, eben weil sie dort verschiedene Hilfsmittel nutzen können. Ähm, und es ihnen im, im Leben da draußen zum Teil sehr viel schwerer fällt. Ähm, welches Mittel können das sein? Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, deswegen habe ich mein Foto reingebracht. Es gibt Breizeilen, die kann man an den Computer anschließen und kann damit, äh, also blinde und sehbehinderte Menschen können äh, da mit dem Finger dann drüber fahren und bekommen dann diese Schrift ähm, als brei ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie es richtig heißt, ist angezeigt und Sie können dann quasi das Ganze in blinden Schrift lesen. Ähm, das gibt es auch in der Eingabeformat. Also ähm, diese, diese acht Tasten, die ihr seht, dann kann man die Hände drauflegen und kann dann entsprechend sehr viel einfacher tippen, ähm, weil ich weiß nicht, wie oft ihr noch auf die Tastatur schaut zum Tippen. Äh, das können blinde und sehbehinderte Menschen nicht so gut. Deswegen gibt es ähm, diese Möglichkeit. Ähm, es gibt auch Apps für Handys, die genau das abbilden, dass man genau mit diesen vier, ähm, mit diesen vier Fingern an jeder Hand das tippen kann. Ähm, also es gibt zum Beispiel die Breitzeile als Hilfsmittel. Sehr bekannt sind auch Screenreader. Die gehen quasi über so ein Webangebot rüber und lesen Sachen vor, die da draufstehen. Ähm, da kommen wir später noch dazu, was die alles so vorlesen. Ähm, es gibt Bildschirmlupen für sehbehinderte Menschen, die es einfach nur ein Stück weit größer brauchen oder im Alter kommt das auch häufig vor, dass man es eben nicht mehr so genau lesen kann. Dann fährt man mit der Maus darüber und kann sich einen Text oder ein Bild größer angucken. Und es gibt eine wahnsinnig große Anzahl an Apps. Also sich da mal auch anzuschauen, das ist wirklich, wirklich cool. Also äh, ich hatte gerade schon von der Software Eingabe gesprochen. Da gibt es äh, Tastaturen, mit denen man es abbilden kann. Wenn man immer so denkt, so Smartphones für sehbehinderte und blinde Menschen bestimmt schwierig. Äh, das scheint nicht der Fall zu sein. Oder es gibt halt so Speziallösungen wie die Greta und Starks App, die man sich auch mal im Nachgang angucken kann. Es äh, ein, ein großer Bereich ist in den letzten Jahren dazugekommen mit Sprachassistenten. Äh, Alexa oder Google Home sind da bekannt, äh, bei denen vor allem, ich sag mal, blinde Menschen und sehbehinderte Menschen, auch ältere Menschen sehr viel natürlicher interagieren können und Sachen auch steuern können. Also hier, ich muss sagen, ich habe keinen Sprachassistenten bei mir zu Hause stehen, weil ich immer denke, ja, das, also die zwei Lampen anmachen, das kann ich noch selber. Es gibt aber tatsächlich, ja nicht mehr, es gibt ja Menschen, die das nicht selber können oder bei denen sehr viel mehr Aufwand ist und für die ist das eine wahnsinnige Erleichterung. Also von daher, da tut sich eine ganze Menge. Und in diesem Kontext möchte ich eine Sache wirklich euch ans Herz legen. Und zwar gibt es den Kulturkapital-Podcast -Kultur von Tine Nowak. Und sie hatte in der Folge 30 äh, Matthias Schäfer zu Gast. Der ist ähm, Geschäftsführer von einem Dialogmuseum, Dialog im Dunkeln, Dialog im, äh, also ähm, das mit schwer in Frankfurt meine ich. Ja, in Frankfurt. Und er erzählt da sehr, sehr eindrücklich, äh, wie, der, wie er so seinen Alltag ähm, Macht und auch gerade mit, äh, mit, mit, mit Apps am Smartphone umgeht, ähm, da hat mir doch wirklich, äh, das hat mir wirklich nochmal so gezeigt, wie, was es da mittlerweile für Hilfsmittel gibt. Da ist auch ein kleines Video drauf, wenn ihr nicht den ganzen Podcast hören wollt. Äh, eine sehr, sehr starke Empfehlung, der ist sehr gut. Es gibt noch sogenannte Nebeneffekte, will ich es mal nennen. Also nicht alle Maßnahmen, äh, die man vielleicht mit dem Hintergrund Barrierefreiheit ergreift, sind in Anführungszeichen nur für behinderte und beeinträchtigte Menschen ähm, hilfreich, sondern wir haben auch sowas, dass durch Maßnahmen, um Sachen barrierefreier zu bekommen, äh, eine Plattform, plattformübergreifende Einsatz äh, möglich wird. Ne? Man nutzt halt viel mehr Standards, die Standards können von mehr Geräten äh, genutzt werden und je nachdem, welche Hilfsmittel man hat, sitzen die auch auf offenen Standards und schon wird man plattformübergreifender. Das merkt man vor allem, wenn es um responsive design geht. Ne? Also die Sachen, die ich vielleicht dafür mache, um eigentlich äh, Texte kleiner und größer machen zu können, ähm, wirken sich auch darauf aus, dass ich sie super auf dem Handy lesen kann. Ähm, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, wir werden auch irgendwie alle älter. Ne? Also diese Behinderungen und Beeinträchtigungen sind nicht alle per, äh, nur per, per Geburt und durch, ein, durch einen Unfall oder eine Operation oder was auch immer. Äh, sondern uns allen wird es sicherlich irgendwann passieren, dass wir schlechter sehen können, dass wir schlechter hören können. und ähm, da ist es ja schön, wenn wir das irgendwie mal mitgedacht haben. Und ein großer Bereich ist auch Deutsch als Fremdsprache. Das heißt, wenn ich auf offenen Standards basierend arbeite, können Sie sich auch mit viel mehr Hilfsmitteln Sachen vorlesen lassen, Sachen übersetzen lassen. Wenn es um Formulierungen einfacher Sprache und leichter Sprache zum Beispiel geht, es auch sehr viel besser verstehen. Also es hat so ein bisschen so einen, so einen überlappenden Effekt auch in andere Bereiche hinein. Wie sieht das jetzt in der Praxis auf und worauf kommt es an? Ich habe versucht, ein paar Sachen zusammenzutragen, die, ich sag mal, nicht so die Speziallösungen sind. Ne? Also man kann jetzt natürlich verschiedene Speziallösungen, in Anführungszeichen, nehmen und sagen, zu jedem Video einen matcher hinstellen. Das wäre eine super Sache und ist auch, ich sage mal, so in, in, in dem Nachrichtenformat, in der, in, im Bildungsauftrag verschiedener Medien oder sowas auf alle Fälle ähm, nötig. Also ich sehe auch, dass da, also, das, das ist einfach eine zu große Zielgruppe, um die nicht, äh, nicht auch daran teilhaben zu lassen, oder zu sagen, ja, macht das halt selber oder kommt mit Untertiteln klar. Ähm, aber ich habe gedacht, ich suche trotzdem vor allem die Beispiele raus, die man, ähm, die man selber sehr gut mitmachen kann, wo es vielleicht noch nicht mal so auf die unterschiedlichen Ressourcen darauf ankommt, sondern auf das Bewusstsein dafür, dass ich eben Sachen machen kann und schon ist es für sehr viele Menschen besser. Ähm, Darauf jetzt ein Fokus gelegt. Das Erste, was äh, wichtig ist bei Barrierefreiheit, dass ich Schriften skalieren kann, ne? also dass ich sie groß und klein machen kann. Ähm, das erreicht man dadurch, dass man ihnen keine feste Größe gibt, also nicht sagt, du, Schrift sei mal vier Pixel groß, sondern indem man Schriftgrößen relativ angibt. Ähm, wir hatten schon einen Talk zu HTML äh, in dieser Web-Talk-Reihe und zu offenen Standards. Ähm, wenn ihr einfach diese, diese, äh, diese, diese standard Formate nehmen, ne? Absatzformate, Überschriftenformate, äh, dann kümmert sich kümmert sich euer CSS drum und wenn das ordentlich geschrieben ist, ist alles dufte. Ähm, ansonsten könnt ihr euch dann merken, dass es skalierbare Schriften sind, die die in 1em oder 1,5em, was jetzt weiß ich wieder nicht, was wofür em direkt steht, äh, was Zeilenhöhe heißt. Ne? Also ähm, dass man relativ zur Zeilenhöhe macht. Man kann das auch äh, ganz gut Ganz gut testen, indem man einfach sein Webangebot nimmt, sein Lernangebot und mal mit die Steuerungstaste gedrückt hält und das Mausrad bedient. Wenn sich die Schrift mitvergrößert vergrößert beim, beim Ranzoomen, dann habt ihr alles richtig gemacht. Das ist das, was man will. Ähm, verwendet ein korrektes Layout. Es ist ganz, ganz wichtig dass ihr echte Überschriften statt fetten großen Text macht. Ne? Also ihr wollt eine Überschrift machen, dann schreibt in HTML, H1, H2, H3 hin und schreibt nicht hin äh, Bold und äh, Foot, äh, Foot Size, äh, Foot Size äh, 5 Pixel, ne? weil wenn so ein Screenreader zum Beispiel über so eine Seite geht, dann kriegt der mit, was Überschriften sind und so ein ähm, behinderter, sehbehinderter und oder blinder Mensch kann sich sehr gut über Überschriften durchnavigieren. Ne? So wie wir das auch machen, wenn wir irgendeinen Zeitungsartikel lesen und nur die Überschriften lesen, genauso kann man da sehr gut nur zu den Überschriften springen. Wenn aber dieser Screenreader denkt, das ist überhaupt keine Überschrift, das ist nur ein fetter Text, dann äh, funktioniert das nicht richtig. Mach keine Leerzeilen. Leerzeilen werden vorgelesen, ähm, das ist nicht hilfreich nutzt. Das habe ich in einer Anleitung gelesen und dachte so, ach ja, stimmt, kann sein, dass Leute sowas machen. Nutzt richtige Listen, statt einfach nur einen Strich und ein, und ein und Leerzeichen und dann am Ende des Aufzählungszeichens einen Enter. Also nutzt richtige Listen. Im HTML mit Li, bei vielen, vielen Sachen Markdown zum Beispiel mit so einem Sternchen eingeführt und nutzt, äh, Dift, nutzt keine Tabellen zur Gestaltung. Ja, Wenn ihr Tabellen nutzt, um Tabellen zu haben, ne, also um Vergleiche zu machen, um Daten auszugleichen, ähm, das ist super und das ist okay. Aber nutzt nicht, sonst nutzt ihr nicht, um zu sagen, ach, ich will hier irgendwas eingerückt haben, dann mache ich eine Tabelle und lasse zwei Spalten frei. Das funktioniert nicht für, ähm, für, für Screenreader und solche Hilfsmittel. Ähm, nutzt sprechende Links. Was heißt sprechende Links? Ähm, wenn ihr ein, also genauso wie über Überschriften gut navigiert werden kann, kann über Links gut navigiert werden und es wird dann vorgelesen, was auf diesem Linktext steht. Und wenn dann einfach nur hier steht, von drücke bitte hier, dann hilft es nicht weiter. Es ist besser zu machen, die Vorlage als PDF findet ihr hier zum Beispiel und dann macht man dieses ganze Vorlage als PDF vielleicht noch mit findet ihr hier als Link und nicht nur das hier. Deswegen nutzt da sinnvolle Text-Linktexte. Äh, ähm, für Links gilt das und aber auch vor allem für Grafiken, nutzt Alternativtexte für Grafiken. Ne? Also ihr habt zum Beispiel ein Logo eurer Schule eingefügt und ähm, da gibt es den, den Alt-Tag. Ne? Also wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr HTML verwendet, gibt es Image und dann gibt es Alt. Und da reinschreiben äh, Logo Schule, äh, Geschwister-Scholl-Gymnasium oder sowas, ähm, damit äh, die blinde oder sehbehinderte Person weiß, was sich hinter diesem Bild verbirgt. Ähm, bei Moodle wird das auch angezeigt als extra Formular zum Eintragen und die meisten Moodle sind äh, glücklicherweise so konfiguriert, dass sie einen Eintrag dort erzwingen oder man aktiv sagen muss, nee, das ist hier nur gestalterisch, ähm, deswegen braucht das keine weitere Erklärungen. Also man muss quasi nochmal drüber nachdenken und einfach dran denken, das ordentlich da reinzuschreiben, das ist schon eine große Hilfe, um die Barrierefreiheit zu erhöhen. Ich habe gerade gesagt, außer, das ist hier nur so eine grafische Gestaltung, außer für Layout-Zwecke. Also wenn ihr zum Beispiel gedacht habt, boah, das ist aber schön, hier an der Seite noch so einen schönen Streifen zu haben, der ein schönes Muster macht, dann ist das für eine sehbehinderte Person nicht, nicht hilfreich zu wissen. Das ist dekorativ und äh, hat Herzchenform und die Herzchen sehen rot aus. Dann ist es auch äh, wichtig, da den Alltag eben nicht auszufüllen, ähm, damit von solchen Sachen keine, keine Störinformationen reinkommen, die unnötig sind. Ähm, Bedingt oder, oder an verschiedenen Stellen ist es auch gut, alternative Darstellungen zu ermöglichen. Ja, also zum Beispiel, man hat ein, das, was wir gerade hatten, man hat ein Bild und man kann einen, einen Text da angeben, der beschreibt, was auf diesem Bild dran ist. Auch hier ist es vielleicht wichtig, sich knapp zu halten ähm, und das Bild nicht in allen Einzelheiten zu beschreiben, wenn es nicht äh, wahnsinnig, wahnsinnig wichtig ist. Ähm, genauso könnte äh, es wichtig sein, oder die Barrierefreiheit eures Lernangebots erhöhen, wenn ihr eine Audio, äh, ein Audio-Element habt, einen kleinen Podcast, da Transkripte anzufertigen oder automatisch anfertigen zu lassen. S äh, automatisch anfertigen zu lassen ist, ähm, ich sag mal, hilfreicher als nichts zu haben. Ähm, funktioniert immer besser, aber ist noch nicht perfekt. Ähm, von daher, wenn ihr da vielleicht, ähm, je nachdem, wie wie welche Ressourcen ihr wirklich habt, äh, ist das auch sehr eine, eine sehr gute Sache. Ne? Also wenn man jetzt den aktuell sehr wichtigen Drosten-Podcast äh, Coronavirus-Update hat, da sind jetzt auch alle Transkripte dabei. Ähm, genauso könnte äh, zu Video ist, äh, sehr hilfreich sein, Texte als Untertitel einzublenden oder... Wenn die Ressourcen vorhanden sind und die Möglichkeiten, ähm, eine Gebärdenversion äh, noch zu erstellen. Ich habe lange nicht gewusst, ist, ist jetzt Untertitel ausreichend? Wie funktioniert es mit den Gebärden? Ähm, Gibt es irgendeine Sache, die, blind, äh, die, die, die die taube Menschen, äh, gehörlose Menschen, präferieren? Was, was ist da besser und habe einfach mal nachgefragt und ich habe als Antwort erhalten, dass Text für besonders für die Leute okay ist und gut ist, die während ihres im Verlauf ihres Lebens gehörlos geworden sind oder gehörgeschädigt und Gebärden vor allem für die super hilfreich ist, die gehörlos oder sie gehörgeschädigt, gehörgeschädigt geboren sind. Weil die haben quasi als Muttersprache diese Gebärdensprache erlernt und kommen damit sehr viel besser klar. Und genau solche, solche Alternativen gibt es für verschiedene Anforderungen. Ähm, ihr merkt es schon, da ähm, kann man, je nachdem welche Ressourcen, welche, welche, auch welche Automatisierungsmöglichkeiten es gibt, gerade bei den Untertiteln zum Beispiel im Text, äh, bei einem bei Video, äh, kann man relativ viel noch verbessern, um Barrierefreiheit zu erhöhen. Ähm, für die vorhin angesprochenen ähm, Rot äh, Farben äh, äh, Farbenblindheit und aber auch für für sehgeschädigte sind ist es wichtig, dass ausreichende Kontraste äh, genutzt werden. Also wenn man jetzt hier so hellgrau auf mittelgrauem Untergrund, das ist halt nicht so nicht so toll. Ist aber auch für ist immer für, für ältere Menschen oder auch für Menschen, die jetzt gerade noch nicht so ganz wach sind, auch nicht so super. Und ähm, ein Tipp mag ich euch noch zugeben: Es gibt verschiedene verschiedene Tools, die einem helfen das eigene Angebot, darauf äh, mal zu überprüfen, ob das jetzt barrierearm ist. Das geht natürlich nur für Sachen, wo sich diese Webseite nicht einloggen muss. Ähm, ich habe jetzt einfach mal ein Beispiel rausgesucht und habe die Webseite zu diesem Webinar mal in diesen Generator gepackt und erhalte, also das hier Barrieren aufbauen mit, äh, abbauen mit Open Source und OER und erhalte hier drüben eine Zusammenfassung, Zusammenfassung welche wie das Ganze eingeschätzt wird und kann dann in die Details gehen und kriegt zum Beispiel hier ein MT-Link. Das heißt, hier unten ist irgendwo, ich sehe es gerade nicht, ein Link, sehe ich nicht, vielleicht ist mein Video drüber, irgendwo ist ein, ein, ein, ein Link, der ähm, der quasi keinen beschreibenden Text enthält. Das, und äh, man hat hier dann auch immer gleich so ein, so ein I, so ein Informationszeichen, wo ähm, wo gesagt wird, okay, was was was heißt das? Der Link enthält keinen Text. Warum ist das wichtig? Was sollte ich tun? Ähm, da hilft einem genau so ein Tool weiter. Ne? Genauso äh, ist dieser Generator der Meinung, dass dieser blaue Text auf weißem Hintergrund nicht ganz so gut sichtbar ist. Äh, und da sieht man auch gleich wieder, dass so ein Tool echt wichtig ist, weil... Ähm, ich kann das jetzt echt gut lesen, aber wenn man jetzt, ich weiß nicht, wie sich das auswirkt, wenn man rot-grün blind oder eine andere Art von Farbenblindheit hat, dann äh, sieht man hier noch ein paar andere Sachen, also so redundante Links und Titel und vier Sachen, die Sie gut finden und verschiedene Strukturelemente. Ich habe das gestern mit anderen Seiten noch probiert, da wurde angemarkert, dass die H1-Überschrift fehlt und mit H2 angefangen wurde. Also was ist auch immer wichtig, dass das Layout eingehalten wird und nicht nur, weil ich jetzt möchte, dass das so aussieht wie in wie eine H3-Überschrift und es ist ja aber eine H2 dran, dann macht die Schriften anders und ähm, versucht nicht da rumzumurksen. Also von daher das ein, ein, ein Tipp, sich das mal anzugucken, wie da euer Lernangebot mit abschneidet. So, was hat das Ganze mit Open Source und OER zu tun? Ähm, ich sage mal so, grundlegend nicht so viel. Also ein nicht Open äh, Tool kann auch sehr gut barrierearm sein. Ne? Man kann sich jetzt zum Beispiel angucken, YouTube. YouTube wird von vielen behinderten und beeinträchtigten Personen eigentlich gut gefunden, weil es gibt Untertitel. Äh, man hat die Möglichkeit, auch noch eine Audiodiskussion, je nachdem, hochzuführen. Man kann verschiedene Sachen machen. Die, die Navigation ist wohl auch relativ gut barrierearm. Ähm, also, bloß weil was Open ist, heißt das jetzt nicht, äh, dass etwas besser oder schlechter dazu geeignet wäre, barrierearm oder barriere, barrierevoll zu sein. Ja? Also äh, es ist nicht gleich besser, bloß weil es Open Source oder OER ist. Aber was halt äh, anders ist, dass dieses Open mir erlaubt, dass ich was erweitern und remixen kann und dass ich eben da, ich sag mal, Interessengruppen, die sagen, boah, du schaffst das jetzt mit deinen Ressourcen nicht, das barrierefrei zu kriegen, wir können dir helfen und wir können auch solche Sachen umsetzen und auch, wir haben auch eine Sensibilisierung dafür, weil, also ganz ehrlich, ich kann es mir nicht, äh, ich kann mir solche, solche Webgeneratoren anschmeißen und sagen, okay, jemand, der äh, farbenblind ist, sieht das wahrscheinlich in der und der Form und dann kann man das nicht so gut sehen. Aber im Endeffekt kriege ich es dann, also richtig, richtig ausprobieren kann ich es für mich nicht. Ähm, also wenn also zum Beispiel ein, ein, ein Open Educational Resource ein Video zum Beispiel jetzt nicht, keine Untertitel hat, dann erlaubt eben diese freie Lizenzierung, dass irgendjemand anders kommen kann und der einen Untertitel hinzufügen kann oder es übersetzen kann in leichter Sprache. Das geht alles, was mit, was mit Closed Content nicht einfach so geht. Da muss man immer fragen, dann muss man vielleicht einen Vertrag schließen, dann muss man das bezahlen. Das ist kompliziert. Und ich habe mal zwei Sachen noch hervorgehoben und rausgenommen. Es gibt dann weil gerade bei den, bei den Open Source größeren Open-Source-Initiativen und Software-Plattformen ähm, auch häufig äh, in der Community so ein Teilbereich, die sich genau um solche Ansprüche kümmern. Bei Moodle gibt es zum Beispiel die Seite mit Accessibility, wo so verschiedene äh, Fokusthemen ähm, draufstehen, auch so die Frage, ähm, was wird da eigentlich alles äh, berücksichtigt, welchen Coding-Standards folgen wir, wie sieht das mit den Farben aus, wie geht das mit den Icons. Und ähm, was hier auch sehr schön ist, es gibt dann eine Moodle Access Collaboration Group, äh, die sich offenbar über eine E-Mail-Liste organisiert, wo eben genau Menschen, die sagen, wir wollen, dass unsere Schul- und Hochschul-LMS und wo auch immer das noch eingesetzt wird, Barrierefreiheit, äh, Barrierefreiheit ist. Und wir können da einen Teil zu leisten. Ja? Also die können sich dann... An dieser Entwicklung weiter beteiligen, das geht dank Open Source. Ähnlich gibt es eine Übersicht von H5P, ähm, wo drin steht, welche Content-Typen barrierefrei sind und wie da gerade der Stand ist. Ne? Also Agamotto ist halt nicht so barrierefrei. Und ähm, das fand ich das fand ich ein bisschen witzig, so Dictation ähm, hatten wir auch schon, glaube ich, in einem Web-Talk. Ähm, es steht, es ist nicht so super barrierefrei, weil providing a text alternative won't make sense. Ja, also, man bekommt einen Text vorgelesen, den man aufschreiben muss. Das ist der Inhalt dieses, dieses, dieses, ähm, dieses, diese, diese, dieses, dieses Content-Typen. Und wenn ich jetzt eine Textalternative dazu beitragen würde, dann würde ich natürlich die richtigen Schreibweisen schon hinpacken. Dann macht das für Diktate wenig, wenig Sinn. Ja? Also wird es wahrscheinlich immer weiter auf Rot bleiben. Äh, die Anforderung ist aber nur mal, dass es eine Textalternative gibt. Und das geht hier einfach nicht. Es ist einfach ein, ein, ein, ein, ein Inhaltstyp, der für, äh, für für hörgeschädigte Menschen nicht funktioniert. Ja? Oder anders funktionieren muss. Vielleicht über eine Gebärdensprache. Dann muss man ein, ein interaktives Video nehmen. Genau. So. Ähm, von daher, es gibt in Open Source und OER die Möglichkeit, eben genau solche Sachen zu erweitern und sich da zusammenzutun, um den gesteigerten Anforderungen äh, vielleicht gleichberechtigter wahrzunehmen. Best Practice, was kann ich noch sagen, was... Ähm was man was man machen sollte, um um barrierefreiere Lernangebote zu bekommen, eben sich genau diese barrierearmen Praktiken, über die ich äh, vorhin gesprochen habe, angewöhnen, nutzt Überschriften richtig, selbstsprechende Links und so weiter, die ganzen Sachen, die ich vorhin angemacht hat, gewöhnt euch das an äh, und und vor allem was es gleich, ne? Also sagt halt nicht, ich muss hinterher nochmal mal rübergehen und gucken, ob alle Links sprechend sind. Das, äh, das wird nicht funktionieren, dann ist es immer so eine Arbeit obendrauf, wenn, wenn das beim Schreiben eigentlich sehr natürlich funktioniert. Und mit ein bisschen Übung fällt einem das auch auf, dass es irgendwo nicht so ist. Ähm, füllt die Alternativtexte aus, wenn sie euch begegnen. Das gilt besonders für Links und, Überschre und, und, und, und, und ähm, äh, visuelle Medien, Bilder, Videos, solche Sachen. Ähm, was ein ganz einfacher Tipp ist, äh, nehmt euer Smartphone, guckt euch das Lernangebot auf dem Smartphone an. Es ist dort zu so klein, funktioniert es eben nicht. Das ist nicht nur eine Sache der Barrierefreiheit für Behinderte und beeinträchtigte Menschen, sondern es ist einfach auch eine Sache für Menschen, die bloß mit dem Smartphone drauf zugreifen. Das äh, Phänomen haben wir ja immer öfter. Und erlaubt da, wo es geht, Änderungen durch andere. Ja, also ich hatte vorhin schon YouTube angesprochen. YouTube fetzt auch deswegen so ein bisschen, weil äh, man einstellen kann oder es ist, glaube ich, per Default eingestellt, dass andere Menschen Untertitel hinzufügen können. Also es erstellt nicht nur automatisch Untertitel, wenn die vielleicht so mal gut, mal weniger gut sind, aber ich kann auch einstellen, ja, alle anderen können das auch, können auch Untertitel hochladen. Also die finden es vielleicht wichtig, dass mein ähm, Talk jetzt hier auf leichter Sprache ähm, auch möglich sein soll, dann können die einen, einen Untertitel zu leichter Sprache hochladen, das funktioniert dann. Ähm, lasst das zu, ne? also lasst seid auch da offen. Und ähm, ein Tipp, der also der eigentlich immer nur zum Schluss sein musste, weil man sich eigentlich von vornherein um vieles bemühen sollte und auch vieles schon mitdenken sollte, reagiert auf die äh, auf die spezifischen Anfragen. Ne? Also ähm, ich habe vorhin schon versucht zu zeigen, wie, wie unterschiedlich äh, Behinderung und Beeinträchtigungen sein können. Und äh, mit welchen unterschiedlichen Hilfsmitteln Leute kommen, die dann vielleicht eine bestimmte Sache gar nicht so brauche, brauchen dafür eine andere. Das heißt, spätestens wenn jemand sagt, ich bin Sie beeinträchtigt und brauche das anders, dann reagiert darauf äh, und fangt dann an, spätestens dann an, euer Lernangebot zu verbessern, versucht aber schon, die anderen Punkte von vornherein mitzudenken. So, und das war jetzt von mir wirklich eine kleine Einführung. Man kann sich da sehr stark ver vertiefen. Es gibt Podcasts, es gibt auch ähm, YouTuber und YouTube-Kanäle, die das wirklich gut vermitteln, die da einen auch einen, einen Eindruck rein vermittelt in diese, diese Welt, die wir ja gar nicht ähm, so hundertprozentig mitbekommen können. Und ich empfehle auch stark, mal in so einen Dialog im Dunkelmuseum zu gehen. Und mittlerweile gibt es auch Dialog im Stillen, also wo das Ganze mit äh, hörgeschädigten äh, Simulationen läuft, das wirklich ähm, mal zu machen, um das zu erleben. Und dann auch zu wissen, wie ihr eure Lernangebote verbessern könnt. Bis zum nächsten Mal.